Bisschen Holz, so, da machen wir. Und Moment mal, jetzt ein großes das dicke Oh, das ist dicke hier. Ja. Guck mal, oh, da oh. kriegen wir das so sehr gut mit. Eiche, an, Eiche, Eiche. Eiche, Eiche. damit kriegen wir das sehr gut an. So, da habe ich Doch. ja noch Moment. wo ist Die Eiche, die machen wir auch noch drauf. Dann brennt das ah, schon. Ja. Guck mal, okay, jetzt geht's los.